Ich bin der Mario und ich bin eine fette Sau gewesen. Ich habe innerhalb von vier Wochen 12 Kilo abgenommen und innerhalb von drei Monaten 27 Kilo. Ohne Hungern, ohne Sport, ohne Medikamente, ohne irgendwelchen Hokuspokus. Einfach mit einer guten Methode. Meiner. Ich habe keinen Jojo-Effekt gehabt. Und ich habe auch kein Geld dafür ausgeben müssen. Zwischendurch habe ich gesündigt und war auch auf Partys und habe es mir da gut gehen lassen. Gar kein Problem. Zu meiner schwersten Zeit habe ich 117 Kilogramm gewogen. Ich wiege jetzt 79 Kilogramm. Und das sieht man, glaube ich, auch. Mein Ziel habe ich aber noch nicht erreicht. Mein Ziel sind 70 bis 72 Kilogramm und das werde ich auch erreichen, denn abnehmen ist mir noch nie so leicht gefallen, wie jetzt mit dieser Methode, die ich selbst entwickelt habe. Das Schönste ist, du kannst das auch. Meine Methode ist absolut einfach und simpel, jeder kann sie nachvollziehen. Sie basiert im Wesentlichen darauf, Milch, Zucker und Getreide im Speiseplan zu vermeiden. Aber nur mit diesen paar Infos von mir nimmst du noch nicht ab. Genauso wenig wie jemand, der gerne zum Mond fliegen möchte, das schafft, weil er weiß, dass er dann zur NASA muss, Astronaut werden muss und in eine Rakete steigen muss. Du brauchst mehr von mir. Und das kriegst du. Gratis, kostenlos, umsonst, für nada. Damit du es umsetzen kannst, musst du zuerst wissen, wie es funktioniert, warum es funktioniert und was zu beachten ist. Denn der Schlüssel ist deine Körperchemie. Zusätzlich musst du natürlich auch noch wissen, wie das dann in der Praxis wirklich für dich persönlich umgesetzt werden kann. Das ist aber kein Problem, denn das erfährst du in meinen Videos. Und du hast richtig gehört. Es kostet dich absolut gar nichts. Außer die Überwindung, Ja zu deinem neuen Leben zu sagen, hier auf Abonnieren zu klicken, damit du meine Videos überhaupt auch siehst, denn die sind wichtig. Du musst in diesen Flow reinkommen, du musst es verstehen, du musst es annehmen, du musst es umsetzen und ich verspreche dir aber, das wird dir leichter fallen als bei jeder anderen Diät oder allem anderen, was du bisher gemacht hast. Also, da auf Abonnieren klicken. Jetzt! Es tut nicht weh, es kostet nichts und es schadet dir auf gar keinen Fall. Ich persönlich glaube keinem Übergewichtigen mehr, wenn der mir erzählt, ach, ich bin zu dick, aber ich fühle mich so wohl in meiner Haut. Alles okay. Ich glaube ihm das nicht mehr, weil ich ganz genau weiß, wie es sich anfühlt, wenn man dick ist. Und weil ich auch ganz genau weiß, dass man verlernt und vergisst, wie es sich anfühlt, wenn man schlank ist, wenn man einfach mal ein bisschen hüpfen kann, wenn man einfach mal eine Treppe rauflaufen kann, ohne außer Atem zu sein. Das alles sind Sachen, die man dann erst wieder neu erfährt und die das Leben wirklich lebenswerter machen. Ganz wichtig in meinen folgenden Videos ist auch, du wirst erfahren, dass du nicht selber schuld bist an deinem Übergewicht. Das ist nämlich eine ganz fiese Nummer, die da abgelaufen ist. Aber das erkläre ich dir, und ich kann dir sagen, du kannst dieses eigene Schuldgefühl, das du hast, so ein bisschen ablegen. Spätestens, wenn du dieses Video gesehen hast, in dem ich es erkläre, warum. Und nochmal, ich arbeite in der ganzen Methode, die ich hier habe. Ich arbeite nur mit ganz natürlichen Sachen. Es ist das Beste, was deinem Körper je passiert ist. Es gibt keine Psychotricks, es gibt keine Medikamente. Es gibt nichts, was du irgendwie in einer Apotheke kaufen musst, ja. Es ist einfach nur ein simples und gerade deswegen ein geniales Konzept, wie du abnehmen kannst. Ach so und äh, Sport und hungern oder so ne? ist auch nicht. Bitte abonniere jetzt diesen Kanal und teile ihn auch mit deinen Freunden. Schreib's auf Facebook, auf Twitter, auf Tumblr, wo auch immer du Freunde hast, soziale Kontakte hast. Schreib da einfach. Sag den Leuten erstens, dass du was tun möchtest und lade die Leute, für die es interessant ist, ein, es mit dir zu tun. Der Grund ist ganz einfach. Wenn ihr es zu zweit oder zu dritt macht, könnt ihr über das, was ihr in meinen Videos hört, ein bisschen zusammen drüber sprechen. Ihr könnt über fachsimpeln und ihr könnt zusammen entscheiden, ob es eine gute Idee ist oder nicht. Ich gehe davon aus, dass ihr davon überzeugt werdet und sagt, es ist eine gute Idee. Aber es ist viel besser, wenn ihr das zu zweit oder zu dritt macht oder zu noch mehr, weil ihr dann einfach sicherer seid. Und das spielt eine wesentliche Rolle, dass ihr Erfolg habt. Denn ihr wisst vielleicht selber, ihr kennt vielleicht diesen Spruch, man kann niemanden gut überreden. Es ist viel besser, wenn man jemanden überzeugt. Und angelehnt gibt es ein schönes Zitat, ich habe nur leider keine Ahnung mehr, wer es gebracht hat. Ich habe es gegoogelt, ich habe es nicht gefunden. Also, sehr geehrter Urheber, bitte verzeih mir. Aber das Zitat lautet, wenn sich Glaube und Wissen feindlich gegenüberstehen, dann siegt immer und komplett ohne Ausnahme der Glaube. Das muss man sacken lassen, da steckt verdammt viel Wahrheit drin. Das ist einfach so. Deshalb ist es gut, wenn ihr überzeugt seid und nicht nur überredet. Versucht auch nicht, jemanden mitzunehmen, der nur überredet ist, aber nicht dran glaubt. Der wird euch nur davon abbringen wollen, der wird scheiße finden, der wird schlecht reden und ihr werdet es nicht durchziehen. Und den Schaden habt ihr dann hinterher selber. Und das wäre schade. Wenn du jetzt aber Ja sagst und meinen Kanal abonnierst, dann verspreche ich dir, dass du in wenigen Wochen schon sagen wirst, das war eine der besten Entscheidungen in meinem ganzen Leben, wenn nicht sogar die allerbeste. Wenn du jetzt aber noch Angst hast, dass du auf deinen geliebten Zucker, auf deine Milch, auf Getreide verzichten musst und dafür noch nicht bereit bist, dann bist du auch für mein Programm noch nicht so weit. Natürlich bist du herzlich eingeladen, reinzuschauen und dich vielleicht doch noch zu überwinden. Aber wenn es nichts für dich ist zum jetzigen Zeitpunkt, dann habe ich eine Bitte. Teil trotzdem dieses Video mit all deinen Freunden, die auch übergewichtig sind. Mindestens mit drei, besser noch mit fünf. Nicht nur, damit ich mehr Views, Klicks, Likes und vielleicht Abos habe, sondern ganz einfach, weil dann hast du eventuell eine zweite Chance. Wenn einer deiner Freunde mitmacht und du dann bei ihm siehst, dass es funktioniert und wie gut es funktioniert, dann dann bin ich soweit, dass ich dich nicht mehr blöd überrede, sondern dann kannst du sagen, du bist überzeugt worden. Und dann kannst du selber auch mitmachen und wirst erfolgreich sein. So muss das laufen. Also überwind dich, klick vielleicht ein paar Freunde an, die werden dir mit Sicherheit nicht böse sein. Und diejenigen, die es mitmachen, die wirst du dann bald schon sehen, die werden Erfolg haben. In diesem Sinne, alles Gute, alles Liebe und bis bald, euer Mario.